Beats, lol. Ich bekomme Kommentare, ob ich Beats bin. Beats hat so einen Skin. Außerdem hat er eine komplett andere Stimme. Plattform, und wenn ich mich umdrehe, seht ihr...